Wir forschen und lehren für das Wissen, um Fake News und Verschwörungstheorien die Grundlage zu entziehen und Orientierungen zur Lösung aktueller sozialer Probleme sowie die Gestaltung der Zukunft zu entwickeln.